Alle Jahre wieder kommt, na, wer wohl, der Weihnachtsmann, das Christkind oder auch der Amazon-Lieferdienst. Ja, das haben wir hinter uns, haben wir auch ganz anständig hingekriegt. Aber jetzt haben wir die nächste, ich sag mal, Hürde. Heute ist nämlich Silvester, der 31. Dezember.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 Es ist eine Chance. Ich kann sagen, ich darf nicht mehr knallen. Ich würde mich nicht treffen, weil ich habe nie gerne geknallt. Feuerwerk mochte ich immer gerne bei so tollen Veranstaltungen wie dem Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhauser Gärten in Hannover. Große Ereignisse. Ja, da bin ich einmal im Jahr, wenn es geklappt hat, gerne hingegangen. Aber Silvester, um Gottes Willen, das macht mich immer schon verrückt. Diese Knallerei, die ist so sinnlos. Da werden wieder Millionen verballert. Sollen wir doch froh sein, dass in diesem Jahr hoffentlich mehr oder weniger ausfällt. Ich hoffe, ich hoffe. Die Hoffnung stirbt zuletzt und äh, naja...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 wünsche ich ein gutes Rübergleiten in das neue Jahr 2021. Ihr Jos von Acken.